Die Aussteller haben auf Messen oft nur wenig Zeit, um die Aufmerksamkeit von Besucherinnen und Besuchern zu gewinnen. Digitale, interaktive Tools sind hier bewährte Formate zum Einsbrechen. Zu mit Minigames und Quizzes bewegen die Aussteller ihre Besucher zum Mitmachen und schaffen so positive Erlebnisse. So können die Aussteller mit einem Infotainment-Format ihre Markenbotschaften besser und bleibend vermitteln. Faszinierend sind digitale Erlebnisse, wo Besucherinnen selber können mit dem Inhalt auf dem Stand interagieren und so eine Art Footprint hinterlassen. Das sind dann Erlebnisse, die man sofort mit anderen Leuten teilen möchte. Für digitale Aktivierungen braucht es neben der Technologie vor allem eine gute Story, die das Live-Erlebnis mit dem digitalen Raum verknüpft. In unserem Digital Lab in Wetzikon zeigen wir die digitalen Tools und entwickeln Digitale Geschichte für noch wirksamere Auftritte. <lacht>